Gut, ja, ähm, wie schon angekündigt, ähm, ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit in dem ähm, Projekt Intuitl geforscht. Ähm, Intuitl ist so ein äh, Zauberwort, das steht für Intelligent Tutoring Interface for Technology Enhanced Learning. Ich schreibe es vielleicht mal auf. Oh, so. das ist aber ein dicker. Okay, okay. So, Intelligent Tutoring Interface for Technology Enhanced Learning. So jetzt, Intuitel, also das heißt, ähm, ein intelligentes, tutorielles Interface. Interface äh, wofür? Interface für äh, Lernmanagementsysteme, also auch für gängige Lernmanagementsysteme wie Ilias, Moodle und wie sie alle heißen und ähm, Intuitel ist einerseits ähm, ein technisches System, aber nicht in erster Linie, ähm, sondern in erster Linie ist es eine Art, sagen wir, Bauanleitung dafür, ähm, wie man allgemein ein äh, adaptives System schafft, welche Komponenten es haben muss und wie diese einzelnen Komponenten äh, miteinander arbeiten müssen. Und die Grundidee ist, dass wir äh, existierenden Lerninhalt äh, verwenden. Das heißt, der Lerninhalt, der zum Beispiel in einem Lernmanagementsystem vorhanden ist, ähm, der wird äh, über dieses Intuitel-System semantisch annotiert. Ähm, der ein bisschen fantasievolle Titel von meinem Vortrag hier heute heißt die empathische Maschine, weil wenn wir sowas wie ähm, ja, tutorielle Systeme bauen wollen, die äh, Lehrer vielleicht ersetzen, ähm, dann müssen wir uns überlegen, was ist denn eigentlich die urmenschliche Eigenschaft, die einen Lehrer ausmacht und ihn von der Maschine unterscheidet. Ähm, um es gleich vorwegzunehmen, wir glauben nicht, dass wir mit Computern äh, den Lehrer letzten Endes ersetzen können, ähm, weil ähm, wir, wir können adaptive Systeme bauen, aber wir können keine empathischen Maschinen bauen. Ähm, was einen menschlichen Lehrer eben letzten Endes ausmacht, sind seine Expertise, gut, also Expertise, didaktisches, pädagogisches Wissen, das können wir in einem Computer noch abbilden, aber dann Erfahrung, also auch Erfahrung mit, mit Schülern und auch mit einzelnen Schülern und letzten Endes natürlich Einfühlung. Also Einfühlung im weitesten Sinne soll heißen, wenn ich jemandem etwas beibringen möchte, wenn ich ihm etwas erklären möchte, dann äh, muss ich seine Perspektive einnehmen können. Das, nur wenn ich seine Perspektive einnehmen kann, kann ich wissen, was er nicht weiß und wie ich ihm das, was ich ihm beibringen will, beibringen kann. Ähm, bei Menschen wissen wir einigermaßen, wie Einfühlungsvermögen oder anders gesagt die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme funktioniert. Äh, das hat Jean Piaget äh, bei Kindern untersucht. Jean Piaget war ursprünglich Biologe, hat sich dann ähm, viel mit äh, Entwicklungspsychologie, äh, mit äh, der Entwicklung von Kindern beschäftigt und unter anderem eben auch mit der Frage, wann es Kindern gelingt und wie es ihnen gelingt, die Perspektive eines anderen zu übernehmen. Und dazu gibt es den äh, berühmten Drei-Berge-Test. Dieser Drei-Berge-Test funktioniert so, dass man einem Kind eine Landschaft zeigt, eine 3D-Landschaft mit drei Bergen und mit anderem äh, Zeug drauf, und das Kind soll dann erstmal beschreiben, was es aus seiner Perspektive sieht in dieser Landschaft. Dann wird äh, diese Landschaft umgedreht und äh, dann soll das Kind ähm, beschreiben, was das Gegenüber, der, wo jetzt also auf der anderen Seite der Landschaft steht, ähm, sieht. Und bei Kindern, die noch äh, zu jung sind, also jünger als vier Jahre, stellt sich heraus, dass die nicht in der Lage sind, sich in den anderen hineinzuversetzen. Äh, dazu zeige ich ein kleines Video, wo das mal vorgeführt wird. Ich hoffe, wir haben Ton. ist ein bisschen leise. What do you think? Can you tell me what you see when you look at it from that stool? Uh, an owl. An owl? What's, what's, what is that? Uh, a goat. A goat. Okay, mm -hmm. is there anything else you see? Yeah, right there. Right there, what is that? Um, a tree. A tree. And another tree. Another little tree? Can you tell me what I see when I look at this from where I'm sitting right here? Okay. Mm -hmm. oh, jetzt kommt das ältere Kind, ja? Okay, so can you tell me what you see from that side? Ja, also, das ist eine absolute Konstante sozusagen, die findet man äh, bei allen Kindern und auch ungefähr im gleichen äh, Lebensalter. Was ist denn jetzt die Voraussetzung für so eine Fähigkeit, die Perspektive von jemand anderem einnehmen zu äh, können? Letzten Endes läuft es auf sowas wie Bewusstsein hinaus. Ja, Ich brauche äh, ein Bewusstsein äh, über meine eigene Person, ein Bewusstsein von mir selber in Abgrenzung zu anderen. Ja, Weil nur wenn ich mir meiner selbst in Abgrenzung zu anderen bewusst bin, dann kann ich auch die Perspektive äh, von anderen Menschen übernehmen. Jetzt ist die Frage... Ähm, da macht man jetzt natürlich ein großes Fass auf, ähm, können wir Bewusstsein oder so Ähnliches mit Computern überhaupt abbilden? Und dann stoßen wir schon mal an so eine Frage, was wir unter Bewusstsein überhaupt verstehen. Ähm, eine, sehr, eine rein ökonomische, sehr ökonomische Betrachtungsweise wäre, dass wir äh, Bewusstsein oder die Frage, ob jemand Bewusstsein hat, einfach an äußeren Beobachtungen festmachen. Das heißt, wir definieren einfach, wenn ein Lebewesen in der Lage ist, sich selber im Spiegel zu erkennen oder wenn es äh, in der Lage ist, äh, wie gesagt, die Perspektive von jemand anderem zu übernehmen, dann sagen wir, dieses Lebewesen oder dieses Etwas hat Bewusstsein. Und ähm, jemand, der das äh, im Bereich der Mathematik oder genauso in, eigentlich im Bereich der Informatik, aber zu einer Zeit, als es die Informatik noch nicht gab, von einer recht philosophischen Weise angegangen ist. Das war Alan Turing, der ähm, in seinem berühmten Aufsatz äh, »The Imitation Game« äh, den so, sogenannten Turing-Test vorgeschlagen hat. Ähm, und beim Turing-Test äh, wird Folgendes gemacht. Er sagt einfach, man ähm, steckt hinter eine Wand oder so, dass es die Testperson nicht sieht, einen Menschen und einen Computer. Und jetzt soll sich die Person, die Testperson, mit dem Menschen und mit dem Computer unterhalten, ohne aber zu wissen, wer von beiden der Mensch und wer der Computer ist. Und ähm, wenn diese Person die beiden nicht voneinander unterscheiden kann, dann sagen wir, äh, diese Maschine oder dieser Apparat kann denken, dieser Apparat hat sowas wie Bewusstsein. Ähm, vorhin war die, die Rede von solchen äh, Chatbots, ähm, tatsächlich, ähm, genau, diese, die, genau in diesem Bereich treten diese, treten diese Dinge dann auf. Man hat in der Vergangenheit immer wieder so Programme geschrieben, die ähm, menschliche Kommunikation simulieren, also ein berühmtes war zum Beispiel äh, das Programm Eliza, das einen äh, Therapeuten simuliert hat, ähm, das Programm hat ganz einfach funktioniert, es hat einfach die Fragen oder das, was die Person gesagt hat, einfach paraphrasiert, also in Fragen einfach umformuliert. Und war also ein ganz primitives Programm, es sind aber unglaublich viele Leute darauf reingefallen. Ein anderes Programm äh, ist zum Beispiel Cleverbot. Cleverbot funktioniert so, dass äh, im Hintergrund große Datenbanken durchforstet werden nach äh, Kommunikation, nach Gesprächen. Und dann sucht der diese Maschine, dieser Cleverbot sich was Entsprechendes raus und antwortet damit. Cleverbot gibt es auch im Internet, kann man auch mal ausprobieren, kann sich mit der Maschine unterhalten. Wie gesagt, das wäre der Turing-Test. Ähm Es war immer strittig, ob man das stehen lassen kann, dass dieser Turing-Test wirklich so wie Bewusstsein testet. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir von Adaptivität sprechen, ähm, lassen wir es ein bisschen bescheidener angehen. Das heißt, äh, wir gestehen es dem Computer zu, dass er sowas wie Bewusstsein nicht hat, aber wir erwarten von ihm zumindest äh, in einem gewissen Maß, dass er sich an uns anpasst. Äh, adaptive Systeme mh, sind eigentlich auch relativ normal. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel wäre ein Navigationssystem. Wenn ich jetzt äh, eine andere Route nehme, als mir vorgeschlagen wurde, dann sagt das System eben nicht, du hast einen falschen Weg eingeschlagen, geh wieder zurück, sondern es sucht uns eine neue Route raus. Das ist, wenn man so will, schon äh, in einem ganz einfachen Ansatz so etwas äh, wie Adaptivität. Ein anderes Beispiel sind auch kontextsensitive Anwendungen, äh, beispielsweise eben ähm, äh, Pokémon Go. Ja. Pokémon Go ist eine, eine App, die guckt, wo befinden sie sich gerade und dementsprechend dann äh, ihre Umgebung virtuell dann dementsprechend anpasst. Und letzten Endes äh, die Disziplin, um die es heute geht, adaptive Lernsysteme. Was wir bei adaptiven Lernsystemen eben äh, möchten, ist, dass das System zumindest ein Stück weit in der Lage ist, auf individuelle äh, Faktoren des Lerners einzugehen und in dementsprechend einigermaßen individuelle Lernempfehlungen geben zu können. Also wir möchten den menschlichen Lehrer nicht ersetzen, aber wir möchten zumindest... Ähm, in als als ähm, tutorielles System, als Ergänzung dort haben, wo der menschliche Lehrer nicht zur Verfügung steht. Wenn wir ähm, adaptive Systeme bauen wollen, dann landen wir eigentlich äh, letzten Endes immer bei dieser, bei dieser Dreiteilung. Wir müssen eine Komponente haben, die ähm, Wissen hat, Wissen abbildet, Wissen über das Lernmaterial, Wissen über den Lernenden. Wir müssen so etwas wie eine Sensorik haben, die also den Lerner beobachtet, äh, bestimmte Dinge über ihn in Erfahrung bringt und dann brauchen wir eine ausführende Einheit, ähm, die auf diesem Wissen dann letzten Endes operiert und äh, die entsprechenden Lernempfehlungen äh, generiert. Wie man sowas äh, im Prinzip ganz grundlegend machen kann und wo die Grenzen liegen, auch das beantwortet uns letzten Endes Alan Turing. Der hat ähm, das Modell einer universalen Maschine entworfen, die sogenannte Turing-Maschine. Und die ist bis heute immer noch das grundlegende Modell äh, eines jeden Computers. Und ähm, letzten Endes ist das keine wirkliche Maschine, sondern es ist eigentlich ein mathematisches Modell, mit dem man eine Maschine beschreiben und untersuchen kann. Und die muss man sich ganz grob gesagt so vorstellen, es gibt eine Eingabe, ein Eingabeband, auf dem einzelne Zeichen stehen. Und dann gibt es einen Schreib- und Lesekopf, der sich nach links oder nach rechts bewegen kann. Und die Maschine kann also nach jeder Bewegung ein Zeichen einlesen und eines schreiben. Und das, übergibt, das führt zu, einem, zu einer Zustandsveränderung. Das heißt, die Turing-Maschine ist eine Zustandsmaschine, die mit jedem Schritt ihren Zustand ändert. Und für die Zustandsänderung ist diese Überführungsfunktion zuständig. Das ist das theoretische Modell der, ähm, einer universellen Maschine. Und jetzt hat diese Turing-Maschine eine Eigenschaft, die man ausnutzen kann, wenn man äh, Adaptivität gestalten will. Und zwar kann diese Maschine ja wieder auf das Eingabeband zurückschreiben, das sie selber wieder einliest. Das heißt, die Maschine hat die Möglichkeit, ihren eigenen Zustand auf das Band zurückzuschreiben oder zumindest Teile oder Repräsentationen davon und sich den veränderten Zustand selbst wieder zuzuführen. Und dadurch ähm, haben wir also durch diese Selbstrückwirkung die Möglichkeit, ähm, eine adaptive Maschine zu bauen. Also das, wenn wir einen Computer, einen Automaten, eine Maschine, was auch immer bauen möchten, die adaptiv sein soll, dann ist das die einzige Möglichkeit. Und wir hatten vorhin diese Dreiteilung, den Zustand, die Ausführung und die Eingabe, wenn man so will. Wenn wir das nochmal uns angucken... Ja, diese drei Teile und wenn man das jetzt auf dieses Modell überträgt, dann bekommen wir schon eine ungefähre Ahnung davon, wie so eine adaptive Maschine dann funktionieren kann. Ähm, wir haben eben dort oben bei unserer Eingabe, haben wir also auch noch eine Sensorik, die den Lerner überwacht. Das heißt, auf unser Eingabeband kommen auch Aktionen des Lerners. Das führt zu einer Zustandsveränderung, die in einer Wissensrepräsentation abgebildet wird und auf diesem veränderten Zustand können wir dann operieren. So, das ist jetzt sehr äh, recht theoretisch. Ähm, wir machen es jetzt konkret. Ähm, was wir in den Tutel gemacht haben, ist, wir haben äh, eine Maschine gebaut oder ein Modell gebaut, nicht eine Maschine, wir haben ein Modell entworfen, das im Wesentlichen aus drei Teilen besteht. Das eine sind Ontologien. Ontologien, mit denen wir ähm, didaktisches, pädagogisches Wissen abbilden. Dann haben wir eine Reasoning Engine, einen Reasoner, also ein Stück Software, das auf diesen Ontologien Schluss folgert. Und dann haben wir letzten Endes ein Interface zu einem LMS, über das dann diese äh, Lernempfehlungen ausgegeben werden können. Ähm, was sind letzten Endes Ontologien? Ähm, das da ist ein Beispiel aus der Wikipedia. Ähm, da habe ich mal äh, eine Webseite genommen, die sich mit der Relativitätstheorie beschäftigt. Und ähm, diese Verlinkung hier oder dieses Netz beschreibt nun also die, ähm, den Hauptartikel und weitere Artikel, mit denen dieser Hauptartikel verlinkt ist und die wiederum mit irgendwelchen anderen Artikeln verlinkt sind. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Buch hier nimmt, das ist 40 Jahre alt und da ins Inhaltsverzeichnis reinguckt, dann findet man gewisse Dinge dort wieder und man kann auch eine Struktur rauslesen. Tatsächlich ist es, diese Struktur, die man findet... Ich beschleunige es jetzt mal ein bisschen. So, man findet also hier im ersten Kapitel, in diesem Buch, findet man diesen Teil, das Michelson-Morley-Experiment. Ähm, Im zweiten Kapitel findet man den Teil hier, wo es um die Lichtgeschwindigkeit geht, wo es sich mit Lorenz-Transformation, Zeitdilatation und so weiter beschäftigt. Und im dritten Kapitel findet man diesen Teil. Und tatsächlich, wenn man eine gewisse Expertise hat, kann man nun hier einen didaktischen Weg herauslesen oder genauer gesagt hineinlesen. Ähm, diesen Weg kennt aber letzten Endes nur ein Experte. Das heißt, die ganzen Verlinkungen sind vorhanden, aber sie sind, die Bedeutung dieser Verlinkungen ist nicht bekannt. Die ist nur einem Experten bekannt. Ein Experte könnte das jetzt da herauslesen, aber was wir eigentlich letzten Endes haben wollen, wenn wir eine Maschine dazu bringen wollen, das da zu verstehen, ja, wenn wir eine Maschine dazu bringen wollen, zu sagen, oh, du interessierst dich für äh, Relativitätstheorie, dann fangen wir mal dort an und dann machen wir hier oder dort weiter. Wenn wir das einer Maschine beibringen wollen, dann müssen wir zu einem äh, Punkt kommen, wo wir diese Verlinkungen hier, die Bedeutung dieser Verlinkung explizit machen. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Formalismus, wir brauchen irgendein Vokabular, mit dem wir diese Strukturen beschreiben können, sodass sie eine Maschine lesen kann. Und ein Weg, das zu machen, sind sogenannte Ontologien. Äh, kommt ursprünglich aus der, aus der Philosophie, also die Metaphysik, die Lehre vom Seienden. Und ähm, Ontologien benutzen wir, um äh, Beziehungen, Bedeutungszusammenhänge äh, zwischen Dingen abzubilden. Ähm, konkret, einer Lernumgebung könnte das ungefähr so aussehen. Wir wissen zum Beispiel, dass Klaus und Maria Schüler sind. Und wir könnten jetzt speziell über Maria vielleicht wissen, dass sie ein Defizit hat in einem bestimmten Bereich, hier wegen der Polynomdivision. Äh, die Information ist zunächst einmal allein relativ langweilig, aber jetzt wissen wir vielleicht, wir haben in unserem Lernmanagementsystem ein paar Übungsaufgaben und vier von denen behandeln die Polynomdivision. Ein Computer könnte jetzt die Schlussfolgerung ziehen auf, diesem, auf dieser Wissensrepräsentation. Aha, Maria hat ein Defizit dort dann kommen diese Aufgaben hier in Frage. Das kann man noch weiter verfeinern, wenn es sein muss. Wir könnten zum Beispiel auch wissen, wie die einzelnen Aufgaben miteinander zusammenhängen. Dass bestimmte Aufgaben andere voraussetzen. Dann reduzieren wir die Menge der Möglichkeiten noch weiter. Jetzt bleiben zum Beispiel diese zwei Aufgaben A und B übrig. Und vielleicht, das kann man dann auch noch mit einbeziehen, wenn man möchte, vielleicht auch hat Maria bestimmte Präferenzen. Vielleicht ist sie eher so der äh, audiovisuelle Typ, ähm, meinetwegen, und dann äh, könnte man die Menge noch weiter reduzieren. Also so sieht, ähm, so sieht grob gesagt eine Wissensrepräsentation äh, mit einer Ontologie aus. Und was jetzt ein Reasoner, also eine Schlussfolgerer-Maschine, äh, letzten Endes macht, ähm, sie reduziert Mengen. Ja, so wie wir das gerade gemacht haben. Wir hatten am Anfang vier Aufgaben, dann haben wir noch weitere Kriterien dazugenommen, dann waren es noch zwei und am Ende hatten wir eine. Richtig, das ist die das genau, dazu kommt es später noch. Ja. So, jetzt kommen wir zu unserem äh, intuitel Ansatz. Wir haben in Intuitel haben wir ähm, eine Ontologie, die sich aus zwei Teilontologien zusammensetzt. Das ist erstmal die äh, pädagogische Ontologie und die sogenannte äh, Learner State Ontology. Die pädagogische Ontologie äh, ist dafür zuständig, den Lerninhalt zu beschreiben. Und zwar richtet sich das, was wir da gemacht haben, richtet sich nach der sogenannten Webdidaktik von Norbert Meder, der hat in der Vergangenheit alle möglichen Lernmaterialien und so weiter analysiert und hat daraus dann eine, eine, eine Empfehlung oder eine Ontologie abgeleitet, wie man Lerninhalte in einer Lernumgebung zu strukturieren hat. Man kann sich das grob gesagt so vorstellen, wir haben auf der obersten Ebene haben wir Kurse, und innerhalb dieser Kurse haben wir dann äh, Lessons. Und diese kleinen, ähm, diese kleinen Kästchen hier äh, sind die sogenannten Knowledge Objects. Knowledge Objects sind dann die kleinsten Wissenseinheiten, die kleinsten atomaren Wissenseinheiten, die man in einem äh, Lernmanagementsystem hat. Und diese, ähm, diese Elemente sind jetzt sowohl auf... Kursebene, als auch auf Lessenebene, als auch auf Knowledge-Object-Ebene sind die nun mit äh, semantischen Metadaten verknüpft. Semantische Metadaten kann heißen, ähm, dass äh, so eine Verknüpfung was darüber aussagt, ob ein Element auf einem anderen Element aufbaut, ob es chronologisch oder logisch auf einem anderen Element aufbaut, ob ein Element eine Konkretisierung eines bestimmten Sachverhaltes ist oder ob es eine Verallgemeinerung ist. Ähm, also so wie wir das so ungefähr vorher, wie wir das in diesem, ähm, äh, in diesem Diagramm mit Maria und äh, den Aufgaben dort gesehen haben. Das heißt, es gibt einen Experten, einen Lehrer, einen Tutor, der dieses menschliche Wissen in diese Ontologie reinstecken muss. Und in Tuitel führt letzten Endes seinen Reasoning-Prozess nur auf dieser Ontologie aus. Das heißt, wir stecken das Wissen, das didaktische pädagogische Wissen, das implementieren wir nicht in Intuitel, nicht in der Maschine, sondern das ist Metawissen, das in Form von Ontologien beschrieben worden muss und dann von Menschen dann eben in Ontologien äh, beschrieben worden muss und dann in Intuitel als Input gegeben worden muss. Und in diesen Ontologien ähm, ist dann auch enthalten, mit welchen realen äh, Lernelementen in einem Lernmanagementsystem diese Knowledge Objects verknüpft sind. Das heißt, Intuitl befindet sich außerhalb von dem LMS, wird über Netzwerkschnittstellen mit dem LMS verbunden. Das LMS sagt, ich habe diese und diese Lernelemente und der Experte benutzt dann einen Editor, um diese Lernelemente mit den semantischen äh, Annotationen zu verknüpfen. Das ist also der erste Teil der Ontologie, die äh, pädagogische Ontologie. Der zweite Teil ist die learner state Ontology, und da kommen wir jetzt zu dem äh, Punkt, wo wir sagen, wir möchten äh, das Lernen individualisieren, also auch an individuelle Eigenschaften von dem, von dem Lerner anpassen. Und das kann man sich am besten so veranschaulichen. Wir haben also hier so eine Art Sensorik. Und diese Sensorik misst bestimmte nicht nominale Daten. Also nicht nominale Daten heißt irgendwelche Zahlenwerte von irgendwas. Das kann so etwas ganz Banales sein, wie die Bandbreite, die ein Benutzer zur Verfügung hat, die dann Einfluss darauf haben kann, welche Lernelemente man empfiehlt oder nicht. Ähm, es kann aber auch was äh, Komplexeres sein, wie zum Beispiel äh, diese Lernstile von Kolb meinetwegen und was hier dann eben in der Software von Intuitel passiert ist, diese nicht-nominalen Daten werden in nominale Daten umgewandelt, so dass sie in die Ontologie integriert werden können. Also sowas wie ähm, XY ist ein langsamer Lerner oder meinetwegen, oder XY hat nach Kolb vielleicht diesen oder jenen Lernstil. Das Entscheidende ist, wenn das so in der Ontologie dann drinsteht, dann kann es von dem Intuitive-System ähm, verarbeitet werden, aber was denn der eine oder andere Faktor letzten Endes bedeutet, das heißt, wie diese, ähm, dieses, die, wie diese nominale Daten äh, in der Ontologie mit Lerninhalten und damit auch mit Lernpfaden verknüpft werden, das muss letzten Endes der Experte entscheiden. Das macht nicht das Intuitel-System. Ähm, das hat den entscheidenden Vorteil, dass Intuitel ein ähm, sehr generisches System ist. Das heißt, man kann damit, ähm, man kann es für allerlei äh, verschiedene äh, Wissensdomänen verwenden. Es ist nicht auf irgendein bestimmtes Thema oder so äh, spezialisiert. Der Nachteil ist natürlich, diese Ontologien, die müssen erstellt werden. Das ist viel Arbeit. Ähm, deswegen ist der Ansatz auch eher der, dass das kollaborativ erstellt wird. Dass es also sowas wie äh, Repositorien geben soll, äh, in die solche Ontologien hochgeladen werden können und ähm, die dann kollaborativ äh, bearbeitet werden können, sodass dieses Wissen ähm, sozusagen Stück um Stück wächst. Und am Ende werden also diese beiden Ontologien sozusagen miteinander äh, verheiratet. Und dann haben wir also in einer Ontologie abgebildet pädagogisches, didaktisches Wissen und Wissen über den Lerner. In was für einem Zustand äh, sie, er sich gerade, auch wo, wo er sich gerade jetzt auch ähm, in dem Lernmaterial befindet. Das heißt, wir können auch seine, seine Lernposition können wir auch, äh, damit herausfinden. Wie funktioniert das also jetzt äh, konkret? Wir haben jetzt also gesehen, wir haben hier diese äh, pädagogische Ontologie, wir haben die didaktischen Faktoren. Und wir haben diesen sogenannten Reasoner. Konkret für ein bestimmtes Wissensgebiet müssen eben diese pädagogischen Ontologien erstellt werden, die den ganzen Lerninhalt beschreiben. Während der Lerner dann in der Lernumgebung aktiv ist, müssen wir diese sogenannten didaktischen Faktoren über ihn erheben, indem wir diese nicht-nominalen Daten messen. Und ähm, das wird dann äh, in, diese, in diese Learner State Ontology äh, übersetzt. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt also nochmal zurückkommen auf diese Dreiteilung: ja, Sensorik, äh, Ausführung und Wissen. Ähm, das Erfassen der Lerneraktionen und das Erfassen von diesen, äh, von diesen Daten ist also das, was wir mit der Sensorik machen. Und die Ontologie, die sich zusammen aus der ähm, pädagogischen Ontologie und der äh, Learner state ontologie ergibt, das ist dann sozusagen unsere Wissensbasis. Und diese Wissensbasis ändert sich ständig, wenn der Lerner sich durch dieses äh, Lernmaterial bewegt. Das heißt, nachdem äh, die Wissensbasis verändert wurde, wird die veränderte Wissensbasis dem Reasoning-Prozess zugeführt. Der Reasoning-Prozess generiert dann Lernempfehlungen, der äh, Lerner bewegt sich weiter äh, in, dem, in der Lernumgebung, was wiederum die Wissensbasis verändert und wiederum äh, neue Reasoning-Ergebnisse produziert. Das heißt, hier haben wir haben diesen, äh, diesen, diesen Zyklus, diesen ähm, Adaptionszyklus, und auch diesen Selbstrückwirkungsmechanismus, wie ich ihn ganz am Anfang mit dieser Turing-Maschine beschrieben habe. Und was dann am Ende eben ganz konkret rauskommt, wir haben also auch einen Prototypen gebaut, und zwar für verschiedene Lernmanagementsysteme, einmal für Ilias, für Moodle, für Crayons und für Klicks haben wir es gebaut. Und in Ilias zum Beispiel sieht es dann unter, um, zum Beispiel so aus. Also das sieht, ähm, das sieht jetzt relativ unspektakulär aus. Ja? Das heißt, der, der, äh, der Lerner bekommt solche, äh, solche Lernempfehlungen. Dort können jetzt auch, das ist jetzt hier nicht zu sehen, textuelle Nachrichten stehen. Es gibt auch eine äh, Natural Language Unit, die also ähm, äh, natürlich sprachliche äh, äh, Texte dann auch generiert. Und äh, die Grundidee ist einfach, dass wir äh, ein System bauen wollten, das äh, moderat konstruktivistisch ist. Also das heißt, der Lerner äh, entscheidet selber, was er lernen möchte. Wir zwingen ihn nicht dazu. Wir geben ihm nur eben äh, dezente Hinweise darauf, welche, welches Lernmaterial er sich als nächstes angucken könnte oder sollte. Wenn er dann auch mal von, seinem, von dem empfohlenen Pfad abweicht ist das auch nicht weiter schlimm, weil es verfolgt ja zyklisch ja, diese Adaption. Das heißt, ähm, ähnlich wie das Navigationssystem meinetwegen, äh, können wir darauf dann auch reagieren und ihm entsprechend andere Empfehlungen geben. Ähm, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, vielleicht wenn Sie sich auch ein bisschen mehr für, das, noch mehr für die technischen Details äh, interessieren, empfehle ich Ihnen äh, www.intuitel.eu da gibt es auch die ganzen technischen Dokumente und es gibt auch ein paar ähm, Erklärungsvideos, äh, auf denen auch die technische Seite äh, ein bisschen noch tiefer erklärt wird. Ja, dann äh, danke ich Ihnen für, äh, für die Aufmerksamkeit. Ähm, gibt es Fragen?